Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie bitten, in den Plenarsaal zu kommen und die Plätze einzunehmen. Denn wir haben ein Ergebnis über den zweiten Wahlgang eines Vizepräsidenten des Hessischen Landtages. Ich will die Niederschrift verlesen. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 133, Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 131, Zahl der abgegebenen Stimmzettel 131. Zahl der gültigen Stimmzettel 131, das heißt null ungültige Stimmen. Das spricht für eine enorme Lernfähigkeit im Hause. Auf den Vorschlag Dirk Garf entfielen 27 Ja-Stimmen, 104 Nein-Stimmen und null Stimmenthaltungen. Ich stelle fest, dass damit auf den Vorschlag Dirk Gaw die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtages nicht entfallen ist. Ich frage nach, Herr Kollege Lambrou, ob ein dritter Wahlgang gewünscht wird. Sehr geehrter Herr Präsident, ich beantrage hiermit im Namen der AfD-Fraktion einen dritten Wahlgang. Der Kandidat ist nach wie vor Dirk Garf, und wir möchten, auch nach wie vor geheime Wahl haben. Herzlichen Dank, Herr Lambrou. Ich darf fragen, ob für diesen dritten Wahlgang neue Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen werden. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich zum dritten Wahlgang auf. Auch hier ist geheime Wahl gewünscht. Es erfolgt ein dritter Wahlgang, in dem die relative Mehrheit entscheidet, Das heißt, die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Ablauf ist der gleiche, und ich darf bitten, mit dem Namensruf Namensaufruf zu beginnen. Kollege Utter beginnt. Ulrike Alex Tarek Al-Wazir Katrin Anders Lena Arnold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 Angela Dorn Tobias Eckert Nina Eisenhardt Arno Enners Nancy Faeser Martina Feldmeier. Thorsten Felstehausen, Karina Fissmann, Hildegard Förster Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken. Klaus Gagel Dirk Kaff, Kerstin Geis Nadine Gersberg Lisa Gnadl Eva Goldbach Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger, Gernot Grumbach, Dr. H.C. Jörg Uwe Hahn, Karin Hartmann Erich Heidkamp Christian Heinz Birgit Heitland Thomas Hering Klaus Herrmann Priska Hinz Heike Hofmann Markus Hofmann Andreas Hofmeister Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kaseckert. Frank-Peter Kaufmann Kaya Kinkel Kai Klose Wiebke Knell Elisabeth Kula Gerald Kummer Robert Lambrou Jürgen Lenders Torsten Leveringhaus Andreas Lichert Angelika Löber Frank Lorz Prof. Dr. Alexander Lorz Heinz Lotz Felix Martin Daniel May Markus Meissner. Hans-Jürgen Müller Michael Müller Karin Müller Regine Müller Stefan Müller Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Pentz, Moritz Promny, Janki Pürsün Lucia Puttrich Dr. Dr. Rainer Rahn Claudia Ravensburg Michael Reul Boris Rein, Volker Richter René Rock Günter Rudolf, Michael Ruhl Max Schad Dr. Thomas Schäfer ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jan Schalauske Marion schardt ja, ja, ja, ja. Lukas Schauder Hermann Schaus Gerhard Schenk Heidemarie Scheuch-Paschkewitz Katrin Schleenbecker Mirjam Schmidt Heiko Scholz Dimitri Schulz Armin Schwarz Uwe Serke Dr. Daniela Sommer Sadet Sönmez Frank Steinraths Oliver Stirböck Manuela Strube Ismail Tipi Oliver Ullot, Tobias Utter Joachim Frei-Hellmann Bernd-Erich Vohl Matthias Wagner Astrid Wallmann Alexandra Walter Kathi Walter Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer Walter Wissenbach, Janine Wissler und Thorgut. Yüksel. Ich darf fragen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ob jeder die Möglichkeit hatte, seinen Stimmzettel abzugeben. Ist jemand da, der noch nicht gewählt hat, aber wählen möchte? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann ist die Wahlhandlung geschlossen ich bitte die Stimmzähler, die Stimmen auszuzählen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, wieder die Plätze einzunehmen. Ich möchte Ihnen gerne im dritten Wahlgang für die Wahl eines weiteren Vizepräsidenten des Hessischen Landtags die Niederschrift verlesen. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 133. Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 130. Zahl der abgegebenen Stimmzettel 130. Zahl der gültigen Stimmzettel 129. Zahl der ungültigen Stimmzettel 1. Also, der Lerneffekt hat nur kurz angehalten. Auf den Vorschlag Dirk Garf entfielen 28 Ja-Stimmen und 101 Nein-Stimmen. Stimmenthaltungen hat es nicht gegeben. Ich stelle fest, auf den Vorschlag Dirk Garf ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtags nicht entfallen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes angelangt.